Hallo, zum Abschluss unserer kleinen Lazarus-Serie, ein bisschen Spaß, ja. Ich habe hier ein Demo genannt, Schwachsinn, Schwachsinn, wie komme ich jetzt auf Schwachsinn? Äh, wir kennen ja, ich, ich lasse das gerade mal laufen. Ich habe da wieder Fernsehen geguckt, ja. Irgend so eine Star Trek, was weiß ich, Serie. Und man sieht halt immer im Hintergrund so Bildschirme, ne. Im Hintergrund, im Raumschiff, alle sind da vor Sprechen und am Kämpfen und dann mit dem Laserschwert und weiß was, ich und Star Wars. Und im Hintergrund sind immer Monitore und da läuft irgendwie immer Schwachsinn, ja. Irgendwelche <lacht> Listen rollen hoch und runter, irgendwelche Computergrafiken machen wirre Symbole, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Irgendwelche Raumschiffe rotieren und ähnliches. Und da dachte ich, das ist Schwachsinn, ne. Und Schwachsinn äh, kann ich auch, habe ich, hab, hab ich schon, gedacht. Hab ich schon lange. Schwachsinn habe ich schon lange. Hab dann einfach mal drei von meinen Lazarus-Demos einfach für Spaß mal. Kombiniert. Vielleicht für euch mal ganz interessant, dass ihr auch meine Demos mal zu was anderem zusammen frickeln könnt. Einmal hatten wir den 4D Cube. Ne? Einen vierdimensionalen Würfel. Habe ich dann jeweils auf ein separates Panel gelegt. Hier zum Beispiel auf dieses da. Das ist ein separates Panel. Ich habe jetzt keine Splitter gemacht. Um die zu trennen, könnt ihr machen. Dann habe ich Fraktale. Das ist das Fraktale Demo, was ich mal gemacht habe. Ne? kennt man vielleicht noch ganz gut. Und das Matrix-Demo. Ne, ein bisschen mit dem Schriften rumgespielt. Habe ich da mal kombiniert. Äh, Quelltext hänge ich euch an. Ich habe dann immer mal dahinter geschrieben, was ist von welchem Demo entlehnt. Ne? Damit man überhaupt noch durchsteigt, was ist für was sinnvoll ist, wenn ihr mehrere Sachen kombiniert, dann darauf zu achten, dass da keine doppelten Namen vorkommen. Zum Beispiel Gab es hier eine Variable Y, beim anderen Demo auch. Dann habe ich die kurze Hand mal YR genannt und dann war das gut. Ich hoffe, ihr geholfen zu haben. So ein bisschen Schwachsinn. Wie gesagt, zum Abschluss unserer kleinen Lazarus-Serie. Und es geht dann weiter mit normalem linux Ubuntu wahnsinn Gut, ich schaue mal wieder ein bisschen Schwachsinn. Star Trek, Stargate oder was sonst noch anfällt. und Tschüss.